Die heutige Fahrt beginnt im Ort Ötz in Tirol. Über die Ortschaften Ochsengarten und Kütai geht es weiter durch das Sellrheintal bis nach Kematen. Die Fahrt endet am Axa Der sattel liegt in den Stubayer Alpen abseits der Hauptverbindungsrouten. Im Gegensatz zu vielen anderen Alpenpässen lässt er sich sehr leicht durch das Inntal umfahren. Daher trifft man hier oben in der Regel auf wenig Verkehr, sodass einer ungestörten Fahrt nichts im Wege steht. Der küthai liegt auf einer Höhe von 2020 Metern und verbindet das westlich gelegene Niedertal mit dem Sellrheintal im Osten. Am südlichen Rand der Ortschaft Kiematen befindet sich die Abzweigung nach Aksams und zum Axamer Lizum. Die 12 Kilometer lange Straße endet urplötzlich auf einem riesigen Parkplatz. Imposant baut sich hier die Bergkette der Kalkkügel hinter dem Hotel Olympia auf. Ein Anblick, der einen Abstecher hierher durchaus rechtfertigt. Vielen Dank, dass ihr mich im dritten Teil meiner Reise begleitet habt. Im vierten Teil nehme ich euch mit auf die Ötztaler Gletscherstraße. Macht's gut und tschüss, bis zur nächsten Folge.